Aus, was er will. Aber dann verliert er plötzlich in der kürzesten Zeit alle seine Haare. Und damit auch seine Identität. Ich bin mir vorgekommen, wie ein Geist, der irgendwie die Straßen läuft, alle, die ich vorher gekannt habe oder immer gereist habe, die haben mich nicht mehr kennt. Ähm, nicht einmal äh, zu dem ganz engen, die, die mich nicht mehr kennt. Und sogar ich selber habe mich im Spiegel fast nicht mehr gekannt. Round the cabin, while the sign is on. Cabin in the um, Okay, und <laughs> jetzt <laughs> <laughs> Sag mal, wo sind wir? Wo? <lacht> ich habe keine Ahnung im Fall. Wir sind jetzt etwa sechs Stunden an der, ähm, an der Great Ocean Road gefahren. wirklich sehr geile Szenen. Gab. Wir haben vier Jahreszeiten durchgemacht. Sommer, Winter und die zwei anderen, die es noch gibt. Und momentan sind wir da irgendwo von einer Klippe, was nicht etwa 200 Meter abgeht, irgendwo im irgendwo. Ähm, ja, nebst der Zivilisation. Internet gibt es nicht, aber hey, wir haben es nachts, wir haben Bier und wir haben einen Film. Es mag noch mehr. <lacht> yeah! <lacht> So du bist du wahrgenommen worden? Ja. Das ist es so, auch, ja. Wirklich. Also, weder erkennt noch wahrgenommen. Du verlierst eigentlich deinen Namen, die, die, die Sein, deine Identität schlussendlich. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Das war eine so Entgiftungstherapie Therapie mit Infusionen, die ich angefangen habe. Und das ist wirklich wie angeschossen rausgekommen. Das hat sich so gezeigt, dass ich überall Entzündung am ganzen Körper hatte. Ich habe das eigentlich schon gekannt, weil ich eine Neuradermitis habe seit kind. Aber in diesem Ausmaß habe ich das nicht gekannt. Ja, Wir haben es im letzten Teil von einer heftigen und auch schmerzhaften Zeit in deinem Leben Auf der einen Seite hast du körperlich viel Schmerzen gehabt, aber da gibt es auch noch andere Seiten. Was hat die ganze Geschichte mit deiner Identität gemacht? Oder auch mit der Frage, wer bin ich? Was bleibt übrig von mir? Ja, das ist wirklich die Frage, die ich mir nähre die ich mir gestellt habe, wer von dir bleibt übrig, wenn du all die Sachen verlierst, die dich ausmachen. Oder du meinst, dass die ausmachen. Und wie man zu merken hey, wenn du du bist, minus ähm, dein Job, minus deine Gesundheit, dein Aussehen, minus dein Geld, minus deine Freunde, minus deine Freundin. Wenn du, blöd ähm, gesagt, viel Blut auf einem Feld stehst, was ist denn noch vorhanden?